Du benötigst zunächst einen Umschlag. Anschließend nimmst du die vordere Maschenschlinge der jeweiligen Runde auf die Häkelnadel und stichst dazu jedoch von oben zwischen die beiden Maschenschlingen ein. Nun brauchst du nur noch den Faden durchholen und kannst dann das halbe Stäbchen bilden.